Bitte versteht, diese Welt ist von den Fallwesen auf völlig anderen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut worden und ebenso die menschliche Zellstruktur. Darum werden es manche Heiler nicht fassen können, wenn sie nun vom Gottesgeist hören, dass es unterschiedliche kosmische Kräfte gibt, mit denen sie in Berührung kommen können. Viele von ihnen sind herzlich bemüht kranken Menschen zu helfen. Doch leider sind sie aus geistiger Unwissenheit nicht imstande zu erspüren, dass sie mit ungesetzmäßigen einpoligen Kräften heilen, die nicht aus der himmlischen Quelle stammen. Das ist das Ergebnis dieser Täuschungswelt, in der ihr aus verschiedenen Gründen nun einmal lebt. Wahrlich, psychische und physische Krankheiten wie solchen, Verletzungen und Sichtum sind einmal in dieser Welt das schwere Los bzw. Verhängnis des menschlichen Lebens, das keine Ähnlichkeit mit unserem himmlischen hat, worin kein Wesen Krankheit, Leid und Schmerzen ertragen oder jemals hinscheiden muss. Darum versucht alles daran zu setzen, ohne Umwege zu uns ins Himmelreich zurückzukommen, denn nur dort findet euer ewiges Leben in der ersehnten Glückseligkeit statt. Der Gottesgeist ergänzt zu eurer Bewusstseinserweiterung das Beispiel vom gottgläubigen Menschen der durch mehrere Implantate schwer krank wurde. Da es ihm durch den Künder nicht möglich war seine Aussagen zusammenhängend und fortlaufend zu offenbaren, fehlen noch einige wichtige Aussagen, die er euch nun anbietet. Ein Künder, der die göttliche Botschaft schreibt, muss leider durch seine zeitliche, geistige und physische Begrenzung mehrmals die Aufnahme des inneren Wortes unterbrechen. Das ist nicht nur zu seiner nervlichen Entspannung wichtig, sondern auch deshalb, weil er, wie jeder andere Mensch auch, täglich noch andere Aufgaben und Pflichten zu erfüllen hat. Wahrlich, er ist ein kosmisch freies Wesen und bestimmt selbst, wann er wieder eine himmlische Botschaft aufnehmen möchte. Zu seiner herzlichen Bereitschaft ist es aber auch erforderlich, dass er die notwendige seelisch-menschliche hohe Schwingung hat, die es ihm ermöglicht das göttliche Wort in sich zu hören. Bitte versteht in diesem Zusammenhang, dass durch ständige Vertiefungen der göttlichen Aussagen, die dem Künder beim Nachlesen der Botschaft zusätzlich übermittelt werden, der göttliche Offenbarungsfluss in der Botschaft auseinandergezogen wird bzw. ein bereits angesprochenes Thema nochmals an einer anderen Stelle erscheint. Bitte stört euch nicht daran, wenn einige bereits erwähnte Passagen wiederholt werden. Dies ist erforderlich, weil ihr dadurch den göttlichen Aussagesinn zusammenhängend besser verstehen könnt. Nun, der im Beispiel bereits erwähnte geistig orientierte gottgläubige Mensch fühlte sich lange von einer Glaubensgemeinschaft angezogen, die von einem medialen Menschen angeblich nach göttlicher Weisung gegründet wurde. Doch dazu hat der Gottesgeist noch nie eine Anweisung geben, weil jede Glaubensgemeinschaft mit ihrer Lehre ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung schon die himmlische Wesensfreiheit untergräbt. Die eigenmächtige Gründung von Glaubensgemeinschaften und geistigen Gruppen in dieser Welt und in den jenseitigen Fallbereichen hört nicht auf, denn durch unterschiedliche Lebensauffassungen, Rechthabereien Streitigkeiten und religiösen Fanatismus der Menschen und jenseitigen Wesen kommt es ständig zu Abspaltungen von den bestehenden Glaubensgemeinschaften und immer wieder auch zu Glaubenskriegen. Diese wichtigen Hinweise offenbarte euch der Gottesgeist deshalb, damit sich euer geistiger Horizont bezüglich Glaubensgemeinschaften erweitert und ihr erkennt dass Gottgläubige schon über Jahrtausende durch die religiösen Falschaussagen früherer geistlicher getäuscht wurden und es nur sehr wenigen gelingt diese zu durchschauen und sich davon zu befreien. Wie ihr schon erfahren habt, wurden dem schwer erkrankten gottgläubigen Menschen sehr viele Lebensenergien von den religiös-fanatischen jenseitigen Seelen entzogen die diese Glaubensgemeinschaft in größerer Anzahl gemeinsam gegründet haben und weiter im Verbund unterstützen, weil er sich nicht mehr an die Vorgaben ihrer Lehre hielt, die auch in den Implantatsspeicherungen enthalten sind. Er begann eine andere, freiere Lebensrichtung einzuschlagen, die in ihm aus neuen Überlegungen, Lebenserfahrungen und der Beobachtung freierer Menschen in seinem Umfeld entstanden ist. Er spürte von ihnen immer mehr, dass sein Leben und ebenso das der fanatischen religiösen Menschen der Glaubensgemeinschaft, von der er sich lange angezogen fühlte, unfrei war. Im entscheidenden Augenblick der ehrlichen Selbsterkenntnis, die aus der intensiven Beleuchtung seines fanatischen religiösen Lebens entstanden ist, wurde ihm mit traurigem Herzen bewusst, wie töricht er war, sich von der Lehre so sehr blenden und von den führenden Mitgliedern hörig machen zu lassen. Er sah in der Rückschau, wie er durch religiös-fanatische Parolen und Weisheitssprüche gefügig gemacht wurde, um ohne Bezahlung in seiner Freizeit viele Tätigkeiten für die Glaubensgemeinschaft auszuführen – das wäre angeblich ein selbstloses Dienen für Gott und seine Mitmenschen. Da es aber im himmlischen Sein keine Diener und Herrscher gibt, ist so eine Aussage und Lebensweise himmlisch fern und kann niemals von Gott oder einem himmlischen Wesen stammen. Bitte korrigiert eure religiöse Irreführung, ihr himmlischen Rückkehrer, damit euch nach dem Erdenleben jenseitige herrschende, religiös ausgerichtete Wesen nicht wieder zum Dienen vereinnahmen und von euch die Unterwerfung unter ihre Glaubenslehre verlangen. So ist der zur Wesensfreiheit geistig erwachte Mensch nun dahinter gekommen dass er durch die religiöse Vereinnahmung kaum noch ein freies Leben führen konnte, das er sich aber ins Geheim wünschte. Er sieht sich nun selbst im Spiegel der Selbsterkenntnis und bedauert es sehr, dass er dies alles mit sich machen ließ, und kommt zu dem Entschluss sich von der Religionsgemeinschaft zu verabschieden. Wird der Abschied von der Religionsgemeinschaft nur äußerlich vollzogen, dann ist er aber noch lange nicht frei davon? weil er durch das Implantat weiterhin gesteuert bzw. in Gedanken zur Rückkehr bewegt wird. Dies geschieht von den jenseitigen verbündeten fanatischen Seelen deswegen, weil sie keinen Abtrünnigen in seine kosmische Wesensfreiheit gehen lassen wollen. Sie sind mit dem in seiner seelisch-menschlichen Aura enthaltenen Implantat über feine Lichtfäden energetisch und informativ verbunden so dass sie ihn Tag und Nacht mit Angstgedanken und vielem mehr massiv beeinflussen können. Nun kommt es darauf an, wie der Mensch auf die böswilligen Beeinflussungen reagiert. Wenn er sich durch Furchteinflößungen nicht einschüchtern lässt und unbeirrt und entschlossen seinem Vorhaben nachgeht, ungeachtet dessen, was andere davon halten, dann zeigt er Charakterstärke und Unabhängigkeit. So ein geistig starker Mensch widersteht mit der göttlichen Hilfe den inneren und äußeren Stürmen dunkler Mächte und hat es dann leichter, sich aus der unfreien Glaubensgemeinschaft oder geistig-religiösen Gruppe zu lösen. Wie ihr schon erfahren habt, befindet sich Gott, der universelle Liebegeist, gerechterweise mit allen Schöpfungswesen im himmlischen Gesetz der Wesensgleichheit, er ist uns also allen gleich. Aufgrund dessen hat er von uns keine Befugnis erhalten, sich über unseren Wesenslebenskern ohne unsere Erlaubnis energetisch oder informativ Zugang zu unserem Bewusstsein zu verschaffen. Wir haben es deswegen so geregelt, weil wir über unser freies Leben selbst bestimmen und uns von ihm erst dann helfen lassen wollen, wenn wir es selbst für erforderlich oder nützlich halten. Nur auf diese Weise ist es den Schöpfungswesen möglich ohne Bevormundung in unbegrenzter Freiheit zu leben. Wir nehmen gerne die göttliche Hilfe in Anspruch, auch in der himmlischen Gegenwart, indem wir ihn demütig, jedoch nie in einer unterwürfigen Weise um etwas herzlich bitten. Daraus könnt ihr für euer Leben und eure himmlische Rückkehr erkennen dass der himmlische Liebegeist in das Bewusstsein eines Menschen oder seiner Seele ohne euer Einverständnis bzw. eure Bitte nicht eingreifen darf, auch wenn sich darin ein Implantat befindet. Erst dann, wenn der Mensch oder seine innere Seele von Herzen wünschen, dass er aus dem seelischen Lebenskern mit seinen Liebekräften und mithilfe himmlischer Wesen das Implantat auflöst, wird dies nachts im Tiefschlaf des Menschen geschehen. Doch leider wissen die gottgläubigen Menschen, die einer Glaubensgemeinschaft zugehörig sind, nicht, dass sich bei den meisten in deren seelisch-menschliche Aura ein religiöses Implantat befindet. Dieses wurde ihren Seelen schon vor der Einverleibung von jenseitigen geistlichen oder geistigen Meistern übertragen. Manche mussten sich diese durch massive Einschüchterungen der jenseitigen Fanatiker gegen ihren Willen übertragen lassen und andere wiederum nahmen sie freiwillig auf, weil sie einem bestimmten Ziel im menschlichen Leben nachgehen wollten, das aber nur mithilfe der verbündeten jenseitigen religiösen Seelen zu erreichen wäre. Das Gebundensein eines Menschen aufgrund der Steuerung durch Implantate wirkt sich dann besonders tragisch aus, wenn ein Herzensguter religiös irregeführter, nun geistig erwachter Mensch sich sehr nach der himmlischen Rückkehr sehnt, doch letztlich durch die unbewusste Fremdsteuerung davon zurückgehalten wird. Wie ihr vielleicht aus dem Botschaftssinn des himmlischen Liebegeistes erspüren konntet, versucht er trotz der eingeschränkten Durchgabemöglichkeiten über den Künder ins menschliche Leben euch mit Hinweisen tröpfchenweise zu helfen, damit ihr wieder religiös freie Wesen werdet, so wie ihr es einst schon gewesen seid, als ihr das himmlische Sein aus unterschiedlichen Beweggründen verlassen habt. Fühlt ihr euch vom Gottesgeist im Punkt der Wesensfreiheit angesprochen? Es kann sein, dass ihr noch einer Religionsgemeinschaft zugehörig seid, jedoch schon länger fühlt euch davon distanzieren zu wollen, weil ihr durch neue Erkenntnisse und Lebenserfahrungen bemerkt habt dass mit der religiösen Lehre etwas nicht stimmt bzw. euch darin viele geistige Widersprüche aufgefallen sind. Euch stoßen viele bedrängende und furchteinflößende Aufforderungen zur Untertänigkeit gegenüber Gott und führenden Geistlichen ab, die ihr mit eurem derzeitigen inneren Freiheitsgefühl nicht mehr hinnehmen wollt. Oder euch gibt die herzlose und überhebliche Lebensweise der Führenden und Verantwortlichen der Glaubensgemeinschaft etwas zu denken, die im Widerspruch zu den himmlischen Eigenschaften der Wesensgüte, Herzlichkeit, Demut und Freiheit stehen. Ihr bemerkt ihre ungesetzmäßige Lebensweise erst jetzt, weil ihr durch euren geistigen Fortschritt von innen spürt, nun mit allen Menschen in Frieden und Wesensgleichheit zusammenleben zu wollen, gleich, welche Rasse, Hautfarbe und geistig religiöser oder weltlicher Anschauung sie sind. Doch ihr wagt es nicht der Religionsgemeinschaft den Rücken zu kehren bzw. aus ihr auszutreten, weil euch Ängste, Schuldgefühle oder Gewissenskämpfe plagen. Wenn dies länger bei euch anhält, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sich eure innere Seele mit einem aufgesetzten religiösen Implantat in diese Welt zur Einverleibung begeben hat oder es erst in diesem Leben aufnahm. Auch wenn ihr das Implantat in eurer Aura nicht sehen könnt, wäre es ratsam, auch nur bei einem Verdacht den inneren Liebegeist herzlich darum zu bitten, euch davon zu befreien. Bitte schiebt dies nicht hinaus, denn keiner von euch weiß, ob sein Leben in dieser Welt vielleicht schon im nächsten Moment durch unvorhersehbare Auswirkungen und Umstände zu Ende ist. Wahrlich, wenn ihr die Übergabe eines oder mehrerer vorhandener Implantate hinausschiebt, dann kann es sein, dass ihr schon im Zeitraum der Trennungsabsicht von der Glaubensgemeinschaft oder auch erst nach der vollzogenen Trennung einen massiven Energieverlust erleidet. Damit wollen die mit dem Implantat verbundenen religiös-fanatischen Seelen heimtückisch erreichen, dass ihr durch körperliche Unpässlichkeiten bzw. Schmerzen und häufigere Erkrankungen, die meistens durch längere Phasen der seelisch-menschlichen Energielosigkeit entstehen, sowie aus Furcht und falschen Schuldgefühlen euren Austritt aus der Glaubensgemeinschaft rückgängig macht. Die Eingriffe der jenseitigen Seelen in euren Energiehaushalt können eine schwere Krankheit hervorrufen, weil bestimmte Zellverbände nicht mehr ausreichend mit Energien versorgt werden, so wie dies bei dem zur geistigen Freiheit erwachten Menschen geschah, von dem der Gottesgeist in einem Beispiel berichtete. Durch den ständigen Energieentzug wollen die jenseitigen Seelen den Menschen einschüchtern und auch bestrafen oder ihn aus religiösem Wahn zerstören weil sie der Meinung sind, er hätte sein Gelübde zu Gott, ihrer Glaubensgemeinschaft und ihnen gegenüber gebrochen. In ihren religiösen Wahnvorstellungen glauben viele jenseitige Seelen und so geartete Menschen, dass, wenn ein Mensch oder die jenseitige Seele ihrer Religionsgemeinschaft den Rücken kehrt, er bzw. sie dann den Gegensatzwesen Gottes in die Hände viele das wollen die mit Fanatismus sehr überdeckten jenseitigen Seelen und ihnen hörige Menschen nicht zulassen, deshalb sind sie daran interessiert das menschliche Leben auszulöschen bzw. dass der religiös abtrünnige Mensch an den Folgen der Energiearmut schwer erkrankt und stirbt. So ist es sehr, sehr vielen geistig unwissenden religiösen Menschen in dieser dunklen Welt der tiefst gefallenen Wesen ergangen die sich von ihrer Glaubensgemeinschaft befreien wollten, um innerlich gottverbunden, aber freier leben zu können. Könnt ihr euch dies vorstellen? Nur kurz erklärt euch der Gottesgeist noch die wahre Ursache bzw. Entstehung von Fanatismus und beleuchtet die geistigen Hintergründe, damit ihr den schlimmen Wesenszug geistig verirrter Menschen oder so gearteter jenseitiger Wesen, die Menschen fanatisch in ihre weltlichen Interessengebiete und religiösen Illusionen zu steuern versuchen, besser einordnen könnt. Der finstere Wesenszug des Fanatismus ist aus den Fallwesen Eigenschaften der Herrschsucht, des Persönlichkeitsmahns und der Unterdrückung freier Geisteshaltung entstanden. Er wurde zuerst von den jenseitigen gottgläubigen, fanatischen Wesen auf die von ihnen gesteuerten Menschen übertragen, damit sie sich fanatisch für die Gründung und Aufrechterhaltung ihrer Religion und die Verteidigung ihrer Glaubenslehre einsetzen. Wer fanatisch geprägt ist, der will ständig andere kommandieren, aufdringlich beeinflussen und über ihr Denken und Leben bestimmen. Diese rohlosen überschwänglichen schwärmerischen und selbstunfreien Menschen und auch so gearteten jenseitigen Wesen sind durch ihre herrschenden und überheblichen Wesenszüge in den Zustand der Selbstverherrlichung gekommen und glauben irreal und selbsttäuschend, nur ihre Lebensanschauung wäre die richtige. Aufgrund ihres missionarischen Eifers und ihrer engstirnigen, beherrschenden Geisteshaltung verfallen sie immer wieder in die gefährliche Wahnvorstellung. Denkende unbedingt in ihre geistig unfreie fantasie Schablonne locken zu müssen. Durch die Besessenheit von ihrer Idee und ihren blinden Eifer haben sie sich viele heimglückische, vereinnahmende Möglichkeiten erdacht, um geistig unwissende Menschen und auch jenseitige Wesen unfrei und abhängig zu machen. Wenn sich geistig suchende Menschen in ihren Fangnetzen verfangen haben, dann berieseln sie diese mit unwahren mystischen Geschichten. Wundererzählungen und Lebensweisheiten, die sie aber selbst noch nie gelebt haben. Damit sollen die Anhänger zufriedengestellt werden und nicht auf die Idee kommen, dass sie sich einer unfreien und unselbstständigen Geisteshaltung zugewandt haben, wodurch tatsächlich andere über ihr Leben bestimmen. Wenn Menschen oder jenseitige Wesen dennoch einmal geistig erwachen, weil sie sich unfrei fühlen? dann greifen die führenden Fanatiker zu schlimmen, furchteinflößenden und einschüchternden Methoden. Wahrlich, den früheren religiösen Fanatikern ist es nur deshalb gelungen, unendlich viele Menschen und ebenso viele Wesen in den jenseitigen dunklen Fallbereichen in ihre Fangnetze hineinzuführen, weil sie als Lockmittel dafür Gott, das zentrale universelle Wesen, eingesetzt haben. Mit seinem Namen als Aushängeschild und mit einer nicht zu überbietenden irreführenden Veranschaulichung unseres unpersönlichen himmlischen Liebegeistes sowie unseres ewigen himmlischen Lebens betreiben sie bis zu diesem kosmischen Augenblick weiterhin aglistigen Missbrauch. Durch die völlige Entstellung unseres himmlischen unpersönlichen Liebegeistes, Gott im Ich Bin, und der Verfälschung unseres himmlischen Evolutionslebens ohne Hierarchie haben sie sich ihren fanatischen Wunsch erfüllt, der unzähligen freidenkenden oder andersgläubigen Menschen unsagbares Leid brachte und ihr Leben gekostet hat, selbst in religiös-weltliche hochrangige Machtpositionen zu kommen. An diesem halten sie in dieser Welt und ebenso in den finsteren jenseitigen Religionsbereichen hierarchisch weiter fest. Sie haben es leicht ihre religiöse Illusion an die Blindgläubigen weiterzugeben und ihnen diese glaubhaft zu machen, weil durch deren geistig-religiöse Einengung, die himmlisch fernen Lebensweisen und die genetische Sperre kein gottgläubiger Mensch und ebenso keine gläubige Seele in den jenseitigen Religionsbereichen in die himmlischen Welten schauen kann, um den Religionsführern auf die Schliche zu kommen. Darum konnten schon die früheren geistig abgestumpften religiösen Fanatiker, die sich anmaßten zu behaupten, die Gottgläubigen ihrer Glaubensgemeinschaft nur selbst ins Himmelreich führen zu können, weil sie angeblich von Gott dazu die Befugnis hätten, viele religiöse Fantasiegeschichten verbreiten. Um ihre Macht über geistig blind gehaltene, gutmütige gottgläubige Menschen aufrechterhalten zu können, Unterstellten sie dem angeblich so fernen schaurige Wesenseigenschaften, wie zum Beispiel, die Menschen, die seine Gebote nicht befolgen, müssten einmal damit rechnen, dass er ihnen zürne und sie mit der ewigen Verdammnis bestrafe. Doch auch heute kommen keine der gottgläubigen und auch nicht die führenden Geistlichen dahinter, dass sie einer religiösen Irrlehre nachgehen die sich früher religiöse Fanatiker zur Abschreckung und Einschüchterung der Gottgläubigen ausgedacht haben. Ihr früherer blinder Fanatismus trieb sie immer mehr dazu an, Gott als eine furchterregende und strafende himmlische Vaterperson darzustellen, der über das Leben jedes Wesens bestimmen würde. Ihre Furchteinflössung prägte sich tief in das menschlich-seelische Bewusstsein ein. Die Folgen davon sind in dieser Welt und in den jenseitigen Seelenbereichen verheerend, die euch der Gottesgeist lieber nicht beschreiben möchte, denn sonst würdet ihr sehr traurig werden und in der Schwingung abfallen. Der fanatische Trieb hat viele frühere führende Geistliche im Diesseits und Jenseits schon so sehr geprägt, dass sie auch heute noch in einer neuen Einverleibung immer wieder von der Strafe Gottes sprechen. Wer aber immer wieder emotional von der Strafe Gottes spricht, der soll vom Gottesgeist erfahren, dass er in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein selbst mit vergeltenden, strafenden, züchtig enden und freiheitsentziehenden Speicherungen belastet ist. Diese wesensverachtenden herrschenden, himmlisch fernen Wesenszüge, die auch schlimme Gewalthandlungen enthalten, steuern so belastete Menschen dazu, fanatisch ihre Ziele zu verfolgen die sie aber immer andere ausführen lassen. Mit der Strafe Gottes schüchtern die Geistlichen schon lange die gebundenen Glaubensanhänge ein und letztlich sich selbst, weil ihre drohenden Aussagen auch ihr eigenes seelisch-menschliches Bewusstsein stets speichert. Sie dulden keine andere Geisteshaltung, weil sie sich davor fürchten, dass die geistig blind gehaltenen Gläubigen, die ihnen schon langhörige und nützliche Diener sind, sich von ihrer religiösen Leine losreißen könnten. Doch ein religiöser Fanatiker versucht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit dies nicht geschieht. Dieser religiös-fanatische Wahnsinn geschieht schon lange in dieser Welt, blendet gutmütige und leichtgläubige Menschen und prägt sie immer mehr bzw. färbt geistig auf sie ab. Er endet deshalb nicht, weil sich viele führende fanatische Seelen immer wieder einverleiben um nach neuen Gläubigen Ausschau zu halten, die sich ihrer Glaubensgemeinschaft anschließen oder dass diese trotz vieler Abtrünniger weiter aufrechterhalten werden kann. Der fanatische Wesenszug von Menschen und so belasteten jenseitigen Wesen lässt sie nicht mehr los weil sich in ihnen die Bindung zu ihrer illusorisch-religiösen Anschauung durch stets neue Speicherungen aus ihrem religiösen Denken, Sprechen und Handeln im seelisch-menschlichen Bewusstsein zunehmend verstärkt und festsetzt. Dadurch werden sie immer mehr dazu gedrängt, ihrer gewohnten religiös-fanatischen Ausrichtung nachzugehen. Das kann einmal so weit gehen, dass sie vor blindem religiösem Fanatismus furchterregendes Aussprechen oder wesensverachtend erschütternde Dinge tun, die sie früher bei sich für unmöglich gehalten hätten. Durch religiöse Fanatiker wurde auf dieser Erde in der Vergangenheit bis zum heutigen kosmischen Augenblick unzähligen Menschen das Leben sehr schwer gemacht oder gewaltsam ausgelöscht. Wahrlich, aus der himmlischen Sicht ist es eine kosmische Tragödie unermesslich großen Leids. denn wenn Menschen oder jenseitige Seelen durch fanatische Handlungen geistig schon so weit umnachtet sind, dann können ihnen der Gottesgeist und auch die himmlischen Wesen nicht mehr dazu verhelfen, eine andere Lebensausrichtung zu erhalten. Solche Menschen und jenseitige Wesen verteidigen erregt und fanatisch jede Infragestelung ihrer Glaubensillusion und sind dabei nicht mehr zugänglich für kritische Vorbehalte und vernünftige, einleuchtende Erklärungen. Auch noch in diesem kosmischen Augenblick verweigern sie in den jenseitigen Bereichen aus religiösen Wahnvorstellungen jeden göttlichen Hinweis von reinen Lichtwesen. Ebenso geschieht es auch in dieser Welt, wenn sie vom Gottesgeist über einen weit gereiften Künder angesprochen werden, damit sie ihren religiösen Fanatismus einmal selbstkritisch beleuchten. Diesen Zustand bedauern Gott und wir himmlischen Wesen sehr. Wie ihr vom Gottesgeist erfahren konntet, hat religiöser Fanatismus heimtückische Implantate hervorgebracht. Die Anwendung der bösartigen Implantate – Fremdsteuerung des seelisch-menschlichen Bewusstseins – haben jenseitige erdgebundene Wesen schon lange von den religiösen Fanatikern übernommen und setzen sie nun in allen Lebensbereichen ein. So ist es ihnen dadurch möglich geworden. Menschen und jenseitige Wesen in ihre Lebensanschauung, aber auch in ihre bevorzugten Interessengebiete zu steuern. Könnt ihr euch dieses unsichtbare Geschehen schon vorstellen oder seid ihr damit geistig überfordert? Wenn Letzteres zutrifft, dann legt bitte die göttliche Beschreibung über den Fanatismus auf die Seite und versucht nicht weiter darüber nachzudenken. Aber ihr sollt euch deshalb nicht ängstigen wenn ihr nun über die bösartigen Machenschaften der dunklen Wesen und Menschen mehr wisst. Im Augenblick ist euer Bewusstsein noch überfordert, das göttliche Wissen aus einer geistig weitsichtigen Perspektive zu betrachten. Das gleiche kann euch auch in allen irdischen Lebensbereichen passieren, wenn ihr, um etwas zu verstehen, keine oder noch zu wenige dafür erforderliche Wissensbausteine in eurem menschlichen Bewusstsein habt. Dies wird sich erst dann ändern, wenn ihr diesbezüglich durch neues Wissen, neue Erkenntnisse und Erfahrungen geistig aufgeholt habt. Wenn ihr im irdischen Moment noch große Schwierigkeiten habt, das jetzige tiefgreifende göttliche offenbarungswissen aus der himmlischen Quelle zu verstehen, dann ist es aus der himmlischen Sicht sehr fraglich, ob ihr den geistigen Rückstand in der euch nur noch wenig zur Verfügung stehenden irdischen Zeit aufholen könnt. Denn, wie ihr schon aus den göttlichen Botschaften von diesem und anderen Kündern erfahren konntet, nähert sich das irdische Leben unaufhaltsam dem kosmischen Endzeitpunkt. Doch das soll nicht heißen, dass euer Leben bald zu Ende ist, nein, keinesfalls. Es setzt sich entweder mit eurem physischen Körper in den kosmischen materiellen Bereichen fort, wohin euch außerirdische, geistig weiterentwickelte Wesen mit ihren Raumschiffen sanft evakuieren bzw. übersiedeln werden, oder euer Leben geht nach eurem physischen Ableben mit eurer Seele in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen weiter. Dort setzt sich eure geistige Entwicklungsreise fort, je nach eurer Bereitschaft dem himmlischen Leben langsam oder schnell näher kommen zu wollen. Deshalb seid nicht traurig, wenn es euch in diesem kosmischen Moment noch nicht gelingt das geistige Wissen aus der himmlischen Quelle zu verstehen, auch wenn eure herzliche Bereitschaft dafür vorhanden ist. Das hat aber nichts mit der himmlischen Evolutionsreife eurer Seele zu tun. Viele gottverbundene Menschen können heute im irdischen Leben durch viele seelisch-menschliche Belastungen und geistig-religiöse Irreführungen manche Aussagen des Gottesgeistes über Künder nicht verstehen. Doch das kann sich in den jenseitigen Bereichen für eine geistig erwachte Seele rasch ändern, wenn sie bereit ist, sich mit göttlicher Hilfe von ihren himmlisch fernen Lebensspeicherungen zu befreien. In den lichtvolleren Fallbereichen wird es ihr möglich sein, das einst im himmlischen Sein erschlossene Evolutionswissen wieder abzurufen und zu schauen. Wenn es dieses geistige Wissen mit dem vergleicht, das ihr früherer Mensch über verschiedene Künder erfuhr. Dann wird sie eventuell über die geringe Aussagekraft schmunzeln, aber es nicht abwerten. Sie kann aber auch darüber sehr traurig sein, weil sie durch die Einverleibung in den Zustand der geistigen Irreführung und Bewusstseinseinengung kam und dadurch in den jenseitigen Bereichen lange keine geistige und himmlische Orientierung mehr hatte. Wisset dazu vom Gottesgeist noch? dass es im himmlischen Sein keine geistige Geringschätzung oder Hörstellung eines himmlischen Wesens aufgrund seines Evolutionsstandes gibt, weil wir uns immer in der gerechten Wesensgleichheit sehen. Dadurch fühlt sich kein Wesen minderwertig, auch wenn es nur wenige Evolutionsstufen beschritten hat und im Bewusstsein nur wenig himmlisches Wissen und wenige Erfahrungen sammeln konnte, so wie dies anderen Wesen durch ihre frühere himmlische Existenz möglich war. Wir sind zufriedene und dankbare himmlische Wesen und schätzen jedes neue Wissen sehr, das wir durch eine neue Evolutionsmöglichkeit erfahren können. Dabei hilft uns der universelle Liebegeist mit Einweisungen, aber nicht mit mehr, weil wir das neue Wissen auf einem Evolutionsplaneten selbst erfahren wollen. Wir tun dies mit großer Freude und Dankbarkeit im glückseligen Dualverbund. Ihr innere Menschen die ihr auf dem Rückweg in die himmlischen Lichtwelten seid, versteht es bitte richtig, wir reinen himmlischen Lichtwesen betrachten unseren Evolutionsstand oder den anderen nicht als ein herausragendes Wesensmerkmal bzw. Verdienst, weil wir von Anbeginn unseres Lebens von unserer geliebten Ich Bin-Gottheit sämtliches himmlisches Evolutionswissen in die Lichtpartikel unseres Wesens und in den Lebenskern zur Speicherung übertragen erhielten. Das geschieht fortlaufend in unserem ewigen Leben, weil ständig neue Evolutionsvarianten von den himmlischen Wesen hervorgebracht bzw. erschaffen werden. Doch die Wissensspeicherungen können wir erst nach und nach abrufen, verstehen und in unserem Leben anwenden, wenn wir uns im Dualverbund danach sehnen eine weitere Evolutionsstufe zu erschließen. Das tun wir immer freiwillig in unserer geduldigen Lebensart. In unserer völlig freien Lebensweise haben wir kein Interesse daran, den Evolutionsstand eines anderen Wesens zu erfahren. Durch unsere gerechte himmlische Wesensgleichheit begegnen wir allen mit großer Herzlichkeit und Ebenbürtigkeit, auch dann, wenn sie mehr oder weniger Evolutionen erschlossen haben als wir. Deshalb kommt von uns keiner auf den Gedanken, ein Wesen wegen seines reichhaltigeren Wissens und seinen vielfältigeren Schöpfungserfahrungen zu beneiden oder zu bewundern oder mit einem geringeren Evolutionswissen als minder zu betrachten. Doch dies geschieht leider in den lichtarmen Fallbereichen, wo das Planetenleben noch unter der Führung erhobener Wesen stattfindet, weil sich andere Wesen deren größerem Wissen und vielen Erfahrungen unterordnen und sich letztlich von ihnen beherrschen lassen. Dieses Wesensungleiche, ungerechte Leben bringt den herrschenden und untertänigen Wesen immer wieder neues Herzensleid, weil die unterjochten Wesen einmal gegen die Ungerechtigkeit ankämpfen werden. Diese sinnlose und schlimme Feindseligkeit geschieht von beiden Seiten in fanatischer Weise durch Senden von einschüchternden, schaurigen Bildern. Der Gottesgeist hat zur Beschreibung des Fanatismus diese Erklärung deshalb noch eingeflochten, damit sich kein Leser geistig minderwertig fühlt, wenn er manche Beschreibungen in der Botschaft noch nicht richtig zusammenhängend einordnen und weitsichtig verstehen kann. Wahrlich, viele der früheren himmlischen Heilsplanwesen haben sich im Irrgarten dieser Welt verlaufen und kommen nicht mehr heraus, weil sie fanatische und irreführende Speicherungen bezüglich ihres Gottesglaubens aufgenommen haben und wirken nun wieder fanatisch in einer Glaubensgemeinschaft. Manche aber sind geistig erwacht und haben sich von der Gebundenheit an eine Lehre befreit. Doch die meisten religiösen Aussteiger, so nennt ihr sie und der Gottesgeist verwendet euren weltlichen Begriff über das Bewusstsein des Künders, sind aus vielen Erdenleben seelisch noch mit Speicherungen des Fanatismus belastet. Sie bittet ihr durch uns himmlische Wesen, die jetzt bei dem Künder anwesend sind, euer diesseitiges Leben von der Kindheit bis zum heutigen Augenblick auf fanatische Wesenszüge und Handlungen zu durchleuchten. Wenn ihr fündig geworden seid, dann habt ihr die gute Möglichkeit diese jetzt schon herzlich zu bereuen und dem inneren Liebegeist zur Umwandlung zu übergeben. Wer mit fanatischen religiösen Wesenszügen und Handlungen aus dem früheren Leben oder dem heutigen belastet ist, dem sollte bewusst werden, dass er sich nicht nur im religiösen Bereich fanatisch verhielt, sondern dass ihn diese negativen Speicherungen im menschlich-seelischen Bewusstsein in allen anderen Lebensbereichen mehr oder weniger ebenso gesteuert haben. Er bittet euch auch, niemals fanatisch mit dem göttlichen Wissen der Ich Bin-Liebe-Tröpfchen umzugehen. Er bietet sie euch nur zur Erweiterung eures geistigen Horizonts an und freut sich darüber so wie auch wir himmlischen Wesen, wenn es euch möglich wurde, in eurem himmlisch fernen Leben zu neuen Erkenntnissen zu kommen, die euch dazu verhalfen, unserem und eurem geistig freien und selbstständigen himmlischen Leben näher zu kommen. Ihr werdet nun vielleicht fragen, warum es dem Gottesgeist in der Vergangenheit nicht gelungen ist, durch Künder die gottgläubigen Menschen auf die heimtückischen Implantate aufmerksam zu machen und zu warnen. Nun. In dieser ungesetzmäßigen Welt der tief gefallenen Wesen ist es sehr schwer für den Gottesgeist und die himmlischen Wesen, den gottgläubigen Menschen zu helfen, weil sie sich meistens unbewusst in einer niedrigen weltlichen Schwingung aufhalten. Auch die religiöse Irreführung ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die gottgläubigen Menschen eine himmlisch ferne Lebensweise führen. Diese lässt die hochschwingenden Lichtimpulse des Liebegeistes oder der himmlischen Wesen über die Seele nicht zu. Das Wissen über geistige Implantate haben östlich-religiös ausgerichtete Menschen schon länger, das ihnen erdgebundene, sogenannte geistige Lehrer oder Meister übermittelten. Doch dem Gottesgeist war es bisher nicht möglich, dieses Wissen über wahre himmlische Künder zu übermitteln weil die meisten Künder bald nach dem Empfang der göttlichen Inspiration durch ihr ungesetzmäßiges, hochmütiges Leben gegenüber ihren Anhängern ihren Seelenkanal für die göttliche Einsprache selbst verschlossen haben. Ihnen war es durch ihr mangelndes geistiges Wissen nicht bewusst, dass sie dann die Botschaft nur aus ihrem Unterbewusstsein und den Seelenhüllen, ähnlich einer göttlichen Offenbarung, abriefen. Deshalb war es dem Gottesgeist bisher nicht möglich, dieses Thema tiefgründig über einen Künder zu beschreiben. Wurden einmal Ansätze dafür von ihm gegeben, dann gab der Künder die spärlichen göttlichen Mitteilungen entweder aus Furcht nicht weiter oder seine Anhänger lehnten sie ab. Darum kam das Wissen über geistige Implantate bei den geistig orientierten gottgläubigen Menschen nicht oder nur sehr spärlich bzw. unvollkommen in der Beschreibung an. Bei diesem Künder war es so dass er sich zuerst nicht mit dem Wissen über geistige Implantate befassen wollte, weil ihn andere Themen mehr interessierten, denen er mehr geistige Bedeutung zuordnete. Erst über Freunde erfuhr er auf Umwegen etwas über geistige Implantate, doch er spürte von innen, dass deren Wissen noch nicht die ganze göttliche Aussagekraft enthielt. Darum fragte er herzlich beim Gottesgeist an, um darüber mehr aus der himmlischen Quelle zu erfahren. Seine herzliche Bitte erfüllte ihm der Gottesgeist und erweiterte das menschliche Wissen über die Existenz von Implantaten und ihre heimtückischen Funktionen. Wie ihr daraus erseht, ist es für den Gottesgeist nicht einfach ein himmlisches Wissen aus seinem unendlich großen universellen Speicher euch geistig orientierten Menschen anzubieten und es weiter zu vertiefen, weil er die geistige und äußere unbegrenzte Freiheit eines Künders immer zu beachten hat? Wahrlich, die geistige Unwissenheit unter den gottgläubigen Menschen ist sehr groß, von denen die meisten schon lange an eine religiöse Gemeinschaft gebunden leben. Sie glauben und folgen dem Wissen, das ihnen die Geistlichen vorsetzen, ohne zu ahnen, dass es nicht aus der himmlischen Quelle stammt und viele Unwahrheiten enthält. Diese große Tragik im untersten kosmischen Schwingungsbereich ist leider aus der himmlischen Sicht momentan nicht zu ändern, weil die Gegensatzwesen alles daran setzen, dass die gutherzigen Menschen unfrei bleiben bzw. dem täuschenden und irrealen religiösen Wissen weiter ahnungslos nachgehen. Nur sehr wenige Menschen schaffen es, die trügerischen Absichten der früheren und auch der heutigen Religionsgründer, ihre irreführenden religiösen Lehren und die daraus entstandenen Kulte zu durchschauen. Durch religiöse Lehren verschiedener Auslegungen sollen gutherzige Menschen blindgläubig und unfrei gehalten werden und zudem Diener und Untertänige derer sein, die über ihr armseliges und schweres Leben bestimmen, angeblich nach göttlicher Weisung. Welch große, nicht zu überbietende Vermessenheit religiös-fanatischer Menschen und gleichartiger jenseitiger Seelen! Wahrlich. Wer jetzt die kleinen geistigen Liebetröpfchen aus der himmlischen Quelle ständig in seinem Bewusstsein sammelt und dadurch geistig erwacht, dem fallen nach und nach die von den Fallwesen aufgesetzten Schuppen von den Augen. Das kann für ihn bedeuten, dass er sich innerlich und auch im Äußeren endlich so frei fühlen kann, wie wir himmlischen Wesen es ewiglich sind, weil für uns die Wesensfreiheit die höchste Stellung im Leben einnimmt. Wollt ihr euch auch als unbegrenzt freie Wesen fühlen, dann werdet geistig wacher und glaubt nicht alles, was euch die religiösen und weltlichen Führer an Wissen anbieten. Denkt mit und prüft, aber nicht nur mit eurem Verstand, sondern mehr mit eurem inneren seelischen Herzen, dann habt ihr es viel leichter, die dunklen Absichten und weltlichen Machenschaften böswilliger Menschen mit aufgesetzter Maske sowie die religiösen Täuschungen zu durchschauen. Dann werdet ihr euer freies Leben keinem anderen Menschen und keiner Organisation mehr überlassen, sondern selbstverantwortlich in die eigene Hand nehmen. Ihr bestimmt selbst, wie gottverbunden ihr Leben wollt, jedoch niemals bestimmen es andere, wie dies unzählige Male bei gutmütigen, gottgläubigen Menschen geschah. Darum ließen sie sich Implantate übertragen, ohne zu ahnen was mit ihnen einmal im irdischen und jenseitigen Leben geschehen wird. Bitte seid geistig wachsam und überdenkt die sehr ernste Botschaft des himmlischen Liebegeistes gut, die himmlische Lichtboten aus der göttlichen Quelle aufnahmen und über den Künder euch geistig suchenden Menschen anbieten. Wer sein inneres seelisches Herz dem Liebegeist öffnet, der fühlt von innen keine Bindung an ihn weil auch wir himmlischen Wesen frei und ohne Bindung an ihn und untereinander leben wollten. Mit dieser freiheitlichen Wesenseigenschaft sind alle himmlischen Wesen gleich ausgestattet, auch ihr, weil ihr aus dem himmlischen Sein stammt. In die unbegrenzte himmlische Freiheit laden euch nun der Gottesgeist und wir himmlischen Wesen herzlich ein. Doch ihr sollt frei entscheiden, ob ihr unsere Einladung jetzt oder erst später annehmen wollt. Wahrlich, wann ihr in der kosmischen Ewigkeit wieder in die himmlischen Welten zurückkehren wollt, das bestimmt ihr selbst, ohne Einmischung des himmlischen Liebegeistes und von uns, den reinen himmlischen Lichtwesen, da ihr auf alle Ewigkeit unbegrenzt freie universelle Wesen seid.